Hallo, willkommen im Europaparlament heute zum Tag der Deutschen Einheit. Ich habe heute äh, einen Gast mit mir, Sepp Denz aus Großbritannien. Hallo, Sepp. Hallo. Sepp spricht Deutsch, einer der Abgeordneten, der noch andere Sprachen spricht. Das ist gut, <lacht> ja. weil ich mit dir heute äh, über den Brexit sprechen möchte. Mhm. Wir haben heute einen besonderen Tag, der Tag der Deutschen Einheit. Ich komme aus Ostdeutschland. Ich wäre heute nicht hier. Und Ostdeutschland hat das Glück gegenüber den anderen osteuropäischen Staaten. Wir waren mit dem Tag der Wiedervereinigung automatisch Mitglied der Europäischen Union, in mhm. dem Großbritannien schon Mitglied war. Mhm. Jetzt haben wir die große Situation des Brexits. Mhm. Wie sieht es aus, Brexit. Wie ist der Stand? Ja. Ja. Ich, ich, also ich fühle mich als ob, dass wir knapp vor einer Krise in Großbritannien sind. Also ja. diese Krise weil die drei Optionen, die, die, die vielleicht äh, äh, möglich wären, sind unmöglich, wenn das Sinn macht. Also eines der Verhandlungsvertrag Verhandlungs, äh, ähm, ähm, zwischen äh, der EU und, und Großbritannien, das heißt Canada++, das können wir keine Feuerbewegung für die Produkte oder, oder Leute haben, das geht für meine Partei nicht, also wir können das nie akzeptieren. Die zweite Option, sind, äh, die, äh, ist dass äh, wir äh, ein äh, Norwegen-Modell haben, also mhm. äh, europäische Wirtschaftsgebiet, äh, äh, und wir können freie Bewegen haben, wir, kann, wir können äh, keine, äh, keine Probleme für die Wirtschaft haben. Okay, das ist okay, aber für die konservativen Partys ist es nicht möglich, weil äh, sie haben gesagt: Nein, nein, nein, wir wollen äh, Kontrolle zurückbringen ja. Ja. Und dritte Option ist natürlich, dass wir nur am äh, 29. März 2019 rausgehen äh, äh, und das wäre eine Katastrophe für mein Land, auch schwierig für Deutschland. Absolut. Also wir kommen aus Sachsen-Anhalt, drittgrößter Handelspartner, aber auch für Deutschland haben wir so enge Beziehungen, genau. das würde nicht gehen. Genau, genau, Welche genau. Optionen liegen noch auf dem Tisch? Also es gibt nur, in meiner Meinung, es gibt keine andere Option, weil diese drei Optionen nicht möglich sind für mein Land, dass wir eine wieder... Abstimmung haben müssen. Also das ist für die ähm, Prime Minister den äh, Prime Minister nur äh, äh, der das, das, die, die, die einzige Weg durch diese äh, dieses äh, ja, ja. Ja. und äh, auch für, für ähm, äh, Jeremy Corbyn ist das auch die einzige Weg also, Sie sagen, die beide sagen. Also Jeremy sagt, wir wollen eine, äh, äh, einen Wahlkampf am äh, äh, ersten. Okay, das ist wichtig. Aber die Tory Abgeordnete würden dafür nicht stimmen. So. Yeah. Ich sage, okay, wenn das nicht möglich wäre, wenn die drei Optionen nicht möglich sind, dann müssen wir diese Abstimmung wieder haben. Aber es geht natürlich. Das größte Problem für uns, für uns ist, dass wir nicht genug Zeit vielleicht haben hier bis zum März. Also das ist nur in sechs Monaten. Vielleicht brauchen wir ein bisschen mehr Zeit. Und das ist unser äh, größtes Problem ja. im Moment. Das ist auch ein Problem, was wir im Europaparlament mit besprechen müssen. Ja. Wir werden vielleicht gar keinen Entwurf bekommen, weil der ja. Kampf der beiden Seiten so stark ist, ja. Ja. dass wir gar keinen Vorschlag bekommen. Ja. Und dann müsste das eine Debatte vielleicht bedeuten, dass wir Zeit geben, ja. dass wir nicht im März, den Ausstieg haben automatisch, sondern dass wir vielleicht noch mal ein Referendum haben. Yeah, yeah. Ähm, das werden wir jetzt sehen. Yeah. Wir wünschen euch als Labour die Fürs Europaparlament. Danke sehr. Hier sind äh, alles Gute, ihr kämpft für diese zweite Abstimmung. Yeah. Und von daher hoffen wir, dass es kommt. Weil, wie denkst du, ist die Stimmung in Großbritannien? Wie, wie möglich ist, ist ja. es? Äh, Wenn es ein zweites also, Referendum gibt, wie würden die Leute, oh, ich, gibt es äh, also, Die Leute haben für etwas ähm, anders ge, äh, gestimmt. So in, in 2016, sie ja. haben für eine größere Wirtschaft, für mehr Investitionen äh, und äh, äh, mehrere äh, Gelegenheiten für die, für die Kinder und so weiter und Studenten gewählt. Aber das ist das Gegenteil von was, äh, was wir jetzt, das äh, äh, Gegenteil von was jetzt äh, passiert. Und ich sage nur, also wenn wir Demokratie respektieren wollen, weil wir Demokratie respektieren müssen, dann es gibt es keine andere äh, Optionen, sondern diese äh, äh, weitere äh, Abstimmung zu haben, weil also wenn etwas nicht was äh, äh, dafür äh, gestimmt äh, ist, müssen wir, müssen wir wieder fragen, ist das wirklich was, die britische Bevölkerung wollen. Ist das wirklich, was sie wollen? Und es wäre nicht ungewöhnlich. Es gab viele Referenden auch zu anderen Themen, mm. zum Euro, aber auch zum mm. Beitritt in mm. die EU. Von mm. daher hoffe ich, dass das klappt. Sepp, mm. danke. Alles Gute. Okay, Schauen Sie mal. Danke. Alles Gute aus dem Europaparlament. Tschüss. Tschüss.